Vielleicht fragen Sie sich, was Sie bei der Gestaltung Ihrer individuellen Traumfassade berücksichtigen sollten und welche Möglichkeiten Sie dafür haben. Lassen Sie uns Ihnen zeigen, welche Entscheidungen für die Wahl Ihrer Fassadenendbeschichtung wichtig sind. Für die Oberflächenstruktur Ihrer Fassade bieten wir Ihnen drei Möglichkeiten. Kratzstruktur, Rillenstruktur und Fein. Ein Tipp, gröbere Strukturen machen Ihre Fassade widerstandsfähiger. 2 mm Strukturen bewirken mehr Schichtdicke und so einen höheren Schutz. Ihren ganz persönlichen Farbwünschen für Ihre Fassade sind keine Grenzen gesetzt. Jede Struktur ist in unzähligen Baumit Farbtönen lieferbar. Sie bevorzugen ein dezentes Weiß? Dann entscheiden Sie sich für eine unserer 12 zeitlosen Weißnuancen. Wenn Sie mehrere Farben auf Ihrer Fassade kombinieren möchten, bietet Ihnen der BAUMIT Color Designer online die einfache Gelegenheit, Kombinationen selbst auszuprobieren. Experten stehen Ihnen in jedem der Bau mit Farbberatungszentren zur Seite. Egal ob für klassische Farbkombinationen oder neueste Trends. Schließlich haben Sie die Möglichkeit, mit kreativen Fassadenakzenten in Beton, Holz, Rost, Sandsteinoptik oder der klassischen Schlemmtechnik, einzigartige Oberflächen zu gestalten. Um die passenden Produkte für Ihre Wünsche zu wählen, finden Sie alle Informationen auf unserer Webseite. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer beständigen, hochqualitativen und individuellen Traumfassade von Bau mit. Ideen mit Zukunft.